Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen in meinem neuen Video. Und es geht heute um das Thema Nachhaltigkeit und Upcycling. Ich zeige euch heute nämlich, wie ich aus dieser Dose, die eigentlich im Müll landen würde, eine schöne Vase mache, in der ich ein ganz tolles Sträußchen verschenken kann. Bleibt dran, und dann gibt es im Detail die Anleitung. Also, heute ist wieder ein schönes Grasvideo. Es ist Sommer und Grasarbeiten, ich liebe Grasarbeiten. Ich habe nämlich ganz tolles, saftiges, schönes Gras geschnitten. Und ich habe auch in meiner letzten Woche, in meinem Video, habe ich auch eine, eine sehr schöne Grasarbeit gezeigt. Da mache ich den Videolink nochmal rein. Da habe ich aus einer kleinen Glasflasche, die man hier drunter erahnen kann, eine, auch ein sehr schönes Gefäß, eigentlich eine Form von Vase gemacht. Und auch noch mit Hilfe von Drähten habe noch dieses Gras in einer Schwungform gebogen. Das ist also auch eine tolle Sommerarbeit. Videolink mache ich rein und da habe ich jetzt so einen schönen roten Schmuckdraht genommen. Und äh, heute habe ich gedacht, Glasflaschen muss man nicht alle wegwerfen. Die kann man eigentlich ganz toll verwenden. Und ebenso muss man eigentlich auch Dosen nicht alle wegwerfen. Und ich wollte gern meiner Freundin ein schönes Sträußchen schenken und ähm, da die äh, ja nicht zu Hause ist, wollte ich ihr eigentlich auch gerne eine Vase schenken, aber ich wollte jetzt eigentlich nicht so eine Glasvase dazu nehmen, das ist irgendwie langweilig. Ich hatte so im Sinne, dass es was Pfiffigeres ist und dann kam mir die Idee, habe ich zu Hause was gekocht, habe die Dose, ja, das Papier abgezogen und ähm, Sträußchen habe ich natürlich schon gemacht, das Papier abgezogen und habe beschlossen, dass ich aus dieser schönen Dose einfach eine Grasdose mache war jetzt so ja und dazu habe ich immer ähm, von Floristik24 gibt es ja diese wunderschönen Drähte. Ich liebe diese ach, diese kräftigeren Drähte, ich liebe auch diese leuchtenden Farben. Ich finde die ganz, ganz toll. Und ich habe beschlossen, da jetzt hier ja auch Sonnenblumen mit drin sind in meinem Sträußchen, dass ich äh, einen gelben Draht nehme, indem man auch schön sieht, der ein bisschen leuchtet. Also eben nicht nur diesen grünen myrtendraht Und äh, ich möchte gerne, ähm, ich möchte gerne Gras um diese Dose wickeln und möchte die einfach so als sommerliche Vase verwenden. Ich frage jetzt immer, wie geht man das also an? Ich habe jetzt schönes Gras geschnitten. Ähm, es ist hilfreich, wenn das Gras ähm, ein bisschen breiter, ein bisschen dicker ist. Ähm, je dicker, desto besser. Und Moment, nein, andersrum, ich möchte auch wie auf der Wiese. Sollen die, die Grashalme unten, also nein, die, die, da wo ich es abgeschnitten habe, unten und da wo das Ende ist, das soll oben sein. Ja, das finde ich schöner äh, von der Regelmäßigkeit her. Und ich gehe jetzt einfach her und lege das Gras schon mal über einen Teil von der Dose. Da jetzt meine Finger nicht so groß sind, dass ich um diese Dose rumfasse, bei weitem nicht, ähm, nehme ich den Draht, lege leg einfach mal hier meinen mein Mittelfinger über den Draht drüber, um den zu fixieren und wickel einfach schon mal, ich sag mal so zwei, drei Umdrehungen, wickel den Draht fest und dann nehme ich das Ende und meine Rolle so, und verdrehe, ja, das muss man alles ein bisschen festhalten, so und verdrehe den Draht miteinander. Ja, habe also so eine, hier so eine Stelle, wo der jetzt fest ist. Ich kann jetzt auch hergehen und kann diesen kann der teil der nicht zur spule führt natürlich nicht der andere den kann ich jetzt abschneiden den brauche ich nicht mehr und ja jetzt kommt ich, genau jetzt kommt das mit der kapazität meiner hände die ich natürlich auch gut nutzen muss und jetzt lege ich ähm, ja, jetzt lege ich einfach noch rundherum da wo ich jetzt noch nicht, noch kein gras hatte so weit wie meine Hände reichen, lege ich nochmal Gras an dieser Dose an. Ich werde es also nicht in, ein, in, einem, äh, in einem Arbeitsgang schaffen, die ganze Dose zu umrunden. Aber das ist jetzt schon mal, ja, schon mal die Hälfte. Ähm, die Hälfte habe ich schon mal geschafft. So. Und dann drehe ich die Dose nochmal. Ich bin schon ziemlich weit, gell? Also es wird und dann drehe ich die Dose nochmal und lege einfach nochmal das Gras so an, dass es auf jeden Fall mindestens bis in Höhe des Bodens unten reicht, ja? weil nachher kann ich nicht mehr nach unten anstückeln, das ist ein bisschen blöd, also es muss jetzt schon in diesem Arbeitsgang alles abgedeckt sein. So und meine Dose, sieht jemand noch eine Dose? Nein oder? Nein, meine Dose ist jetzt schon grün. Ich habe jetzt also alles dran und ich wickel jetzt schön fest dieses Gras. So, nicht, ja, möglichst bis möglichst weit unten, aber natürlich nicht so, dass ich, äh, ja, noch so, dass ich die, die Dose erwische. Weil wenn ich drunter wickele, dann flitzt mir der Draht ab. Und jetzt habe ich eigentlich schon die gewünschte Festigkeit. Und kann meine, meine Dose schön fest einwickeln. Immer die Rolle gut in der Hand behalten. Schön fest von der Rolle abwickeln. Genau, schön fest ist gut. Ähm, wenn man es zu fest macht, dann reißt einem der Draht ab. <lacht> Super. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Man muss einfach das Draht, den Draht anfangen wieder suchen. ich noch mal was zum schnippeln das ist nicht so einfach mit treten nee. mhm. ich muss jetzt einfach ein bisschen was abmachen dass ich den anfang habe also wenn dir sowas passiert nicht verzagen einfach noch mal ein bisschen aufmachen einmal mit dem Daumen eine Schlaufe machen und mit dem Draht von der anderen Seite wieder rüberkommen und schon hat man, einen, hat man von zwei Seiten von einem die Schlaufe und von der anderen Seite das einfache Stück und der Draht, der Draht ist schon mal, schon mal fixiert. So, jetzt kommt die kurze Beschäftigung. Ja, es muss ja ein bisschen was zum Schneiden geben, ne? Mhm. sonst wäre es ja sehr ja langweilig. Oh, was ist das denn? Das mhm, ist nicht so einfach. Ich muss jetzt einfach einen Anfang finden. Das schaut um den ganzen Draht. Mhm. Ja, das stimmt, aber ich muss jetzt einen Anfang finden. Geht nicht anders. Ja, du siehst, mit welchen Problemen wir im Blumenladen kämpfen. <lacht> Drahtrollen sind, sind so ein Hexenwerk. Oh, das ist echt brutal. Mm. So, guck, jetzt habe ich es unten. Das ist jetzt alles im Grunde. Ja, das ist jetzt kein Drama, aber das schmeiße ich jetzt sofort. Ich habe jetzt keinen Bock drauf. Also solltet ihr den Draht, der Draht einmal reißen, ich, wie ich es gerade geschafft habe. So, dann gehst du wieder her und wickelst wieder zwei, dreimal zwei, drei Runden den Draht fest. So, die Dose dreht sich natürlich schön mit. So, jetzt haben wir also wieder, jetzt haben wir wieder den Draht fixiert. Ich wollte euch ja einfach berichten wie ihr solche Probleme lösen könnt und äh, stand jetzt nicht ganz im Drehbuch, aber ist nicht schlimm. <lacht> ihr wisst jetzt auf jeden Fall, wie das geht. So, und wir wickeln jetzt wieder schön unsere Dose. Ich fasse die, fass die mal von innen an. Also ich habe noch ein Stück zu wickeln. So, und auch hier ist das Kunststück, wieder das Ende das Ende der Dose zu erwischen. Und äh, diese schönen Wickeleien, also man kann das natürlich auch mit Heu oder mit Stroh im Herbst wickeln, aber es ist natürlich alles nicht so schön wie so knackiges, saftiges, grünes, frisches Gras von der Wiese. Das ist natürlich phänomenal. Und, äh, das, und man kann hier auch testen, wie weit kann ich gehen. Hier sieht man, ah, da kippt es ab, da ist dann das ist Ende meiner meiner Wickelfläche und dann machen wir den Draht mal zu ja wenn ihr solche arbeiten gemacht habt natürlich immer ein bisschen aufpassen dass man nicht irgendwie zecken abbekommt also gut, gut äh, sich gut angucken dann abends schön schön untersuchen, weil da sitzen die natürlich auch die Biester. Das ist leider so. Aber das ist das Opfer für die für das schöne Gras. Da muss man auch durch. So, und dann mit der Schere. Mit der Schere schön bündig das Gras abschneiden. Und also theoretisch es gibt jetzt hier zwei, zwei Optionen. Man kann natürlich auch längere sommerliche Blüten, kann man hier einstellen, die so locker nach oben gehen. Ja, ich hole jetzt erstmal einen Schluck Wasser. Das ist natürlich eine, eine tolle Option, wenn man schöne Kornblumen, Alchemilla, ähm, so einen lässigen Sommerflor, kann man natürlich auch ganz toll einfach so, so locker einstellen. Und äh, kann das so lang genießen, wie dieses Gras schön ist. Und wenn es dann trocken wird, dann kann man natürlich auch hergehen, was ich jetzt eigentlich machen wollte, weil mein Sträußchen ist jetzt nicht so lang, ist ein bisschen kürzer. So, dann kann man auch hergehen und kann das, äh, kann, kann das kürzer schneiden. Und ähm, ich habe jetzt bei meinem Sträußchen auch hier ringsum die Blätter, also ich brauche den Rand hier tatsächlich, ähm, dass ich de, dass ich so über die Dose gehe. Ähm, man kann auch genauso ähm, optional nach hinten das Gras stehen lassen und hier vorne nach vorne die Blumen laufen lassen. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und äh, kürzer schneiden, wenn es trocknet. Kürzer schneiden geht immer. Jetzt habe ich natürlich auch noch Gras und Wasser. <lacht> kürzer schneiden geht immer. Länger machen geht gar nicht. Ja, deswegen. Ähm, kann ich das jetzt einfach mal so als lockeren Grasrand ähm, stehen lassen und so ein paar kleine Schönheitskorrekturen sind natürlich auch immer, äh, muss man natürlich auch immer machen und optional könnte man auch noch ein schönes, äh, zum Beispiel ein schönes organza -Band oder auch von der Dachwurz gibt es ja immer hier ähm, ein paar Blütchen, die abfallen, kann man ein paar Dachwurzblütchen zum Beispiel draufkleben. Ja, da gibt es also viele, viele, viele Ideen. Oder was, was man auch sehr schön, was ganz toll hält. Ich habe das jetzt leider schon verarbeitet hier in einem Sträußchen. Zum Beispiel Strohblumen. Genau, ist schön nass. Strohblumen kann man auch hier wunderbar noch einfach aufkleben. Die halten auch ganz toll. Ja, das sind jetzt so, so kleine Spielereien, wie man diese Vase noch verzieren könnte. Aber das Ganze ist jetzt fertig und ich habe auch mein Sträußchen. Und ich setze dieses Sträußchen auf meine Grasvase und habe also mein... Schönes sommerliches Geschenk für meine Freundin damit. Fertig gemacht. Hab habe eine tolle Vase. Total originell. Hab, habe meinen Müll reduziert. <lacht> Nein, aber es ist jetzt wirklich wunderschön verpackt. Und äh, ich denke, sie wird sich bestimmt total freuen darüber. Ja, ich hoffe, die Idee hat euch gefallen. Und die Drähte bekommt ihr von Floristik24 mit 10% Fanrabatt. Aber nur mit dem Rabattcode Margit. Das schreibe ich euch auch nochmal rein. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und bei der Jagd nach schönem Gras. Bis bald. Alles Liebe von eurer Margit. Tschüss.